Wir befinden uns hier im PRN-Zentrum für postakute Neurorehabilitation der fürst donners stiftung in Berlin-Fronau. Das ist hier auf dem Marktplatz. Das ist architektonisch ein Zentrum, wo eigentlich alle Bereiche zusammenlaufen und man sich begegnen kann. Die Interdisziplinarität wird unterstützt durch die Architektur. Das heißt, die Therapiebereiche sind nicht getrennt, sondern sind sinnvoll gruppiert innerhalb des Therapiegebäudes, sodass der Therapieprozess sich abbildet in der Architektur und die Berufsgruppen gar nicht anders können, als durch ihre räumliche Nähe auch zwischendurch immer zu kommunizieren. Wir verwenden auch moderne IT-gestützte Verfahren. Viele unserer Rehabilitanten kommen ja schon als Digital Natives zu uns und sind gewissermaßen mit ihrem Smartphone verwachsen. Und da liegt es nahe natürlich auch dieses Smartphone einzusetzen, bestimmte Apps zu installieren, zum Beispiel zur Orientierung oder als Tagebuchfunktion zu benutzen. Und wir sind auch dabei, diese Möglichkeiten weiterzuentwickeln und Apps oder PC-gestützte Verfahren sowohl in die Diagnostik als auch in die Therapie mit einzubinden. Zucker. Zucker. Zucker. Zucker. Zucker. Guten Tag, Herr Hülsmeier. Ich wollte Sie mal in Ihrem Apartment besuchen und gucken, ob Ihre Kommunikationsgeräte da sind. Ja. Okay. Und der Neuropädagoge begleitet den Menschen, den Rehabilitanten, in den Alltag zurück. Er gibt dem Menschen so viel Hilfe wie nötig und so wenig wie möglich. Das heißt, er versucht, jeden Menschen aus der Versorgungshaltung rauszuholen und unterstützt ihn bei allen Dingen des täglichen Lebens. Das Aufstehen aus dem Bett, der Transfer vom Bett in den Rollstuhl, das Waschen, das Anziehen, die Ordnung im eigenen Bereich, das sind alles Lebensbereiche wo der Mensch die Unterstützung braucht. Und dies geht nicht losgelöst von Therapie und ähm, Medizin. Wir sind in einem äh, interdisziplinären Setting, arbeiten wir daran, dass zum Beispiel Herr Hölzmeier seine Rehabilitation erfolgreich abschließt und wieder zurück in die eigene Wohnung geht. Zucker. Zucker! Zucker, ja. Super, danke. Das wird Ihnen weiterhelfen, ne? Ja können sie in Kontakt treten, können sie ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern. Ihr Abend ist ja jetzt gut irgendwie eingehängt. Irgendwie die Schwerkraft ist abgehoben, dass sie wirklich gut auch irgendwie mit ihrer Funktion irgendwie das alles erwischen können. Und, oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, prima. Ja, super, ja, schön. Ja. Die Aufgaben der Ergotherapie sind Handlungsfähigkeiten beim Patienten, irgendwie wieder fördern. Um eine Handlung zu machen, braucht man ja viele Aspekte. Man braucht irgendwie motorische Aspekte, dass man gehen, stehen, was transportieren, greifen kann. Man braucht irgendwie kognitive Aspekte. Welche Handlungsschritte brauche ich, um in eine Handlung zu kommen? Man muss im Grunde genommen Sprache verstehen oder auch irgendwie vom Verhalten sich äh, steuern können. Also das sind irgendwie drei, drei Bereiche, irgendwie, die, die ja zusammenkommen, wo man entweder, wie man das im Armstudio gesehen hat, ein Funktionstraining macht, also eine, eine isolierte Armfunktion trainiert. Aber irgendwie, wir machen es immer, dass wir versuchen, das im Alltag irgendwie zu verknüpfen und in eine Handlung zu gehen. Genau. Also am Anfang, wo ich hier gekommen bin, hatte ich Schwierigkeiten durch meine Krankheit. Ne? Mit diesen Sachen nicht die erkennen. Es ging schon damit los, dass jemand rum äh, einen Rührstab, also den hier zum Beispiel. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe beim Fußballspiel einen Herzinfarkt bekommen. Also ich war tot für zwei, drei Minuten, wurde wiederbelebt, Sauerstoffmangel. Und leider auch einen Gehirnschaden habe ich auch bekommen. Ne? Also, mich hat es da böse erwischt. Also. Die wesentlichen Ansätze in unserer Therapie äh, ruhen eigentlich auf drei Säulen: nämlich auf der Restitution, auf der Adaptation und auf der Kompensation. Und Musik weckt ja viele Emotionen und. Die Musik kann so als Brücke zur Sprache dienen. Wir Wirpäden sind auch sehr aufgeschlossen, was moderne Technik anbelangt. Wir haben uns zum Beispiel einen Active Table angeschafft, ein aktiver, interaktiver Tisch, der also ein interaktives Display hat, wo sechs Personen gleichzeitig dran arbeiten können. Oh so, da, gucken Sie mal, passiert ja. da was? Nee. Uh, ja. Suchen das Sie mal. War... Ah, genau. Von da an nach da gehen? Ja. Probier mal. Ja. Versuche jetzt die. A oh. Oh. <lacht> Jawohl. Super, dass das funktioniert, ne? Wichtig sind uns auch Biofeedback-Verfahren, wie zum Beispiel das EMG-Gerät, wo der Rehabilitant dann auf dem Bildschirm eine Kurve bekommt und seine Parameter auf dem Bildschirm selbst erkennen kann. Und natürlich haben wir auch eine ganze Menge computergestützter Verfahren, geht es also sehr viel um die Visualisierung von sprachlichen Parametern, die man dann besser beeinflussen kann, wenn man das sieht. Die Physiotherapieabteilung hat eine Fläche von über 500 Quadratmetern. Auf der bieten wir Einzel- und Gruppentherapien an. Wir bieten medizinische Trainingstherapie an an Geräten. Wir haben ein Bewegungsbad und die Möglichkeit, auch physikalische Anwendungen durchzuführen. Wir wollen heute ja. an diesem Gerät trainieren. Mhm. Okay. Das ist so, dass Sie sich jetzt hier auf diesen Stuhl setzen mhm. werden. da. Gut, den Fuß runter. Sie machen einen Schritt. Das geht doch gut. Ja. Den Fuß ganz locker. Mhm. Und. und Ihre Bewegung ist jetzt immer vor mhm. und zurück. Genau. Ich unterstütze Sie hier ein bisschen. Und eine auf den ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnliche Intervention ist das therapeutische Klettern. wobei teilweise wirklich schwer motorisch und sensorisch oder auch kognitiv eingeschränkte Menschen hier ihre Erfolge feiern, indem sie den einen oder anderen Griff hochklettern können und somit Motivation und Zuversicht erfahren, um ihren Rehabilitationsprozess hier weiter voranzutreiben. Die Rehabilitanten, die zu uns kommen, sind Menschen mit Schädigungen des Zentralnervensystems. Diese Menschen kommen dann aus der Reha-Klinik zu uns, und das bedeutet dann, dass wir mit unserem Wohnbereich, mit der neuropädagogischen Betreuung dann die Menschen dann motivieren können, wieder eine Selbstwirksamkeit zu erzielen, eine Autonomie. Und das führt dann dazu, verbunden mit der Architektur und in den hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter natürlich, dass der Rehabilitant selbst seinen Reha-Prozess gestalten kann und von den unterschiedlichen Berufsgruppen dabei bestmöglich unterstützt werden. Die Werkstatt, wo ich arbeiten werde, mir schon gesagt hat, dass sie sich weiter darum bemüht, dass, ich weit, dass es weitergeht, dass ich da nicht stehen bleibe, sondern dass ich schon auf den ersten Arbeitsmarkt, wenn das möglich ist, dass er mhm. was wir arbeiten gemeinsam, wir legen gemeinsam die Ziele fest und arbeiten dann zum Beispiel wie beim Herrn Schroppe, jetzt eben an der Selbstständigkeit und wenn es heißt, okay, er soll in die Selbstversorgung gehen, dann ist der Part der Psychologie zu gucken, was macht das Gedächtnis, wie können wir beim Erkennen helfen, wie lernt er und äh, gemeinsam mit der Ergotherapie, der Pädagogik und der Physiotherapie sind wir dann unterwegs, um das Einkaufstraining auch ganz praktisch durchzuführen. Woran merken Sie, dass das jetzt so gut klappt? Also Sie schmeißen das Geld nicht mehr in den Müll, das habe ich genau. verstanden. Nicht, Aber ich erkenne die Münze als Münze Aha. und den Schein als Schein. Und ähm, das, Sie gehen selbstständig einkaufen jetzt damit? Ich besorge mich selbst mhm. im Supermarkt Super. für Frühstück und Abendbrot. Ja. Ich teile mein Geld gut ein. Ja. Es kommt eigentlich nie vor, dass ich nicht genug Geld dabei mhm. hatte wenn ich einkaufen war, okay. auch im Supermarkt selber kann ich die Gegenstände durch Übung mhm. mit Logo und Ergo, wir haben das geübt, ja. ich kann selbstständig einkaufen gehen. Mhm. Mein größter Erfolg war wirklich die Uhr zu lernen. Da an der Uhr konnte ich mich wieder orientieren, mhm. an, an Zeiten ja. und äh, ich habe mir den Therapieplan äh, vorlesen lassen morgens ja. und konnte mir alle Therapien merken, so Natürlich sind wir immer daran interessiert, moderne und auch neue wissenschaftliche Verfahren in unseren Therapiealltag zu integrieren. Wir wollen da aber nicht stehen bleiben, sondern versuchen auch selbst, durch eine eigene Begleitforschung, diese Dinge im Alltag äh, zu testen, auf ihre Wirksamkeit. Mein größter Wunsch ist, selbstständig zu leben. Und wie es dann weitergeht, ich lasse mich da ehrlich gesagt ein bisschen überraschen, weil ich kann ja alles wieder neu lernen. Ich habe hier zum ersten Mal Schnee gesehen, das erste Mal Regen, ne, wo andere wieder gesagt haben, die konnten sich das gar nicht vorstellen. Ne? Also es ist irgendwie auch schön, alles nochmal neu, neu anzufangen. Ne?